jetzt die vierte aufgabe über kurven diskussion direkte anwendung lesen und zu lösen versuchen der zusammenhang wird im ersten video so in der ersten aufgabe erklärt oder kann man so irgendwo in der seite lesen und jetzt hier bitte einfach lesen klick äh, pause klicken und zu lösen versuchen dann fangen wir sofort an mit der lösung also das erste ja das sollte nicht so leicht sein aber auch nicht so schwer so jetzt ist die Funktion kleiner als 0 ist die Funktion hier Intervall 0 bis 2 0,2 Entschuldigung bis 0,6 hier dazwischen irgendwo ja? 0,2 bis 0,6 da irgendwo ja? ist die Funktion negativ? Nein das sind positive Werte also vergessen wir es das stimmt gar nicht da braucht man nicht mehr schauen ist die erste Ableitung positiv, ja die ist ja positiv, das geht nach oben. Ist die zweite Ableitung negativ, man biegt nach links ab, also zweite Ableitung ist in welche Richtung man abbiegt, wenn man drauf ist. Ja? Man kann also das entsprechende Video auch über Ableitung sehen, um die Erklärung zu sehen. Also man biegt hier ab. Links und das ist eine positive zweite Ableitung, also das stimmt nicht. Schauen wir das nächste: Ist der Wert der Funktion positiv? Ja, der ist positiv, der ist mehr als 0. Und ist die erste Ableitung negativ? Ne, das geht nach oben, also das stimmt auch nicht. Schauen wir das jetzt hier: Ist der Wert der Funktion kleiner als 0? Nein, stimmt nicht, brauchen wir nicht weiter reden. Und jetzt hier: Ist die zweite Ableitung kleiner als 0? Nein, ist die erste Ableitung kleiner als 0? Auch nicht. Wahrscheinlich stimmt gar nichts. <lacht> Ich muss das nochmal schauen, Moment. Also tatsächlich stimmt keine Aussage da, ich korrigiere das kurz. Ich habe da jetzt das vierte geändert, also dass der Wert positiv ist und die zweite Ableitung auch positiv. Also der Wert ist positiv, also alle Werte liegen jetzt auf der positiven Seite der Y-Achse. Ja, A von X ist positiv und die zweite Ableitung, ja das ist jetzt ein Abblick nach links also das ist auch positiv also das ist das einzige was dann stimmt hoffentlich habe ich auch da keinen fehler gemacht haben wir jetzt weiter wie viel ist die beschleunigung nach 5 stunden was zeigt uns die geschwindigkeit sagt uns dieses diagramm ja und ja die beschleunigung äh, ist halt die änderung der geschwindigkeit ja. also das bedeutet das muss die erste Ableitung der Funktion sein, die Beschleunigung und äh, die erste Ableitung der Funktion nach 5 Stunden also nach 5 Stunden haben wir eine feste Geschwindigkeit also keine Beschleunigung, 0 Okay. Ähm, jetzt zu dieser Frage jetzt hier ähm, wenn es doch nach zwei Stunden wäre oder nach einer Stunde, hätten wir in diese Funktion halt die erste äh, Ableitung berechnen müssen. Ich zeige das kurz, wie das geht. Also, man schreibt die äh, Funktion, man klickt auf Strich Ableitung und dann bekommt man die erste Ableitung, dann benutzt man diese Sache da und die muss man an der Stelle äh, zum Beispiel 1 berechnen, ja, oder 0,5 sagen wir mal. Das bedeutet, wir haben jetzt hier schon die erste Ableitung, okay, und ich muss jetzt hier das x durch 0,5 ersetzen, um äh, den Wert von dieser Ableitung an der Stelle 0,5 zu berechnen. Das ist ja dann so viel, oder ungefähr so viel. Gut, äh, wann ist die Beschleunigung 0 in diesem Fall? Also für dieses Intervall haben wir schon gesagt, das ist E0, und allgemein die Beschleunigung zu berechnen, da braucht man die erste Ableitung, also die erste Ableitung von dieser Funktion habe ich hier schon gesehen. Ups, falsch, nicht da, sondern da schon gesehen. Ja. Und äh, das bedeutet, wann ist sie 0? Das muss man gleich 0 setzen und lösen. Also das bedeutet, ich schreibe jetzt hier löse ja, und ich gebe diese Funktion da ein, einfach draufklicken und dann kommt es da rein. Ja. Und da kann ich jetzt hier es muss gleich 0 sein und dann ist die Beschleunigung halt 0. An welchen Stellen ist das für diese Funktion? Bei 0 und 4. Also hier und da ist die Beschleunigung für diese Funktion 0. Also die erste Ableitung. Okay. Ähm Zeigen Sie, dass die Geschwindigkeit in diesem Intervallmoment. In dieser Frage ist ja eine Maximalstelle von dieser Funktion, das ist ja die Funktion der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, also Y-Achse Geschwindigkeit, X-Achse die Zeit. ja. Und das bedeutet, dass hier an dieser Stelle haben wir schon gesehen, das ist die Beschleunigung, also die erste Ableitung. Die Ableitung ist ja gleich 0 an dieser Stelle, 0 und 4. Bei 0 haben wir ein lokales Minimum, bei 4 ein lokales Maximum. Grundsätzlich hätten wir auch hier die zweite Ableitung berechnen müssen und zeigen, dass sie dann an dieser Stelle nicht Null ist. Theoretisch gesehen brauchen wir jetzt aber nicht. Kann man auch machen. Das ist aber jetzt nicht eine Sache für diese Art von Prüfung. Um wie viel Prozent mehr als nach 0,8 Stunden ist die Geschwindigkeit nach 4,2 Stunden? Also nach 0,8 Stunden kann man die geschwindigkeit berechnen indem man hier in diese funktion das ist ja diese funktion ja das x durch 0,8 ersetzt und nach 4,2 stunden also da ist es klar ist die geschwindigkeit 4 ja. somit haben wir äh, so die zwei geschwindigkeiten gerechnet machen wir gleich also doppelklicken äh, strg äh, c, c wir haben das kopiert und hier mit V wieder reingetan, Steuerung V. Und das ist die Stelle 0,8 gefragt. Also ich kann das hier durch 0,8 ersetzen. Ja? Das x, das ist die Stelle gefragt. Und der Wert der Funktion selber, nicht der Ableitung, nicht der Ableitung, sondern, die steht ja gar nicht mehr da, die Ableitung, wie auch immer, sondern der Funktion selber ist der Wert gefragt. Ja? Also man kann auch hier nochmal die Ableitung so berechnen lassen. Geht irgendwie jetzt plötzlich nicht, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, wir brauchen jetzt den Wert der Funktion an dieser Stelle, das ist 0,42 und an der Stelle 4,2 der ist 4, also die Differenz ist 4 minus das da. <lacht> minus nicht ist gleich. Ja, und das ist das ergebnis so also ungefähr so viel ja. und ja die differenz braucht man nicht mal berechnen äh, man kann das auch so machen also am anfang ist es 100 am ende wird es vier meter pro minute wie viel prozent ist das kann man ziemlich leicht berechnen mit einem taschenrechner schreiben wir jetzt hier mit der Gebra machen also 961,54 ja und das ist also 861,54% mehr. Ja, das ist die, die, die relativ zum Anfangswert, ist das so viel. Und das bedeutet, das ist dann 861, also minus 100%, 861,54% mehr. Und das ist jetzt gefragt, um wie viel Prozent mehr ist es nach äh, der Geschwindigkeit nach, äh, zwischen den beiden Zeitpunkten. ja? Also noch einmal, 961, was hier mit der Schlussrechnung ganz einfach gerechnet haben, dann minus 100, den Wert am Anfang, dann ist es 861,54. Was ist die physikalische Bedeutung der Steigung, äh, bzw. des Integrals in diesem Fall? Und welche sind die entsprechenden Einheiten? Steigung, ja, haben wir eh schon gesagt in diesem Video, das wird die Beschleunigung sein. Wieso? Hier auf der x-Achse, y-Achse, ist Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, von der Zeit, also x-Achse ist die Zeit. Änderung der Geschwindigkeit durch Änderung der Zeit, also das ist dann Beschleunigung, das ist die Definition der Beschleunigung. Also die erste Ableitung, y-Achse durch x-Achse, von Einheiten her, ist halt die Beschleunigung. Was wird dann die Fläche sein? Die Fläche ist das Integral, ja, das Integral ist die Fläche. Auch umgekehrt. Und das bedeutet, dann für die Fläche muss man die eine Achse mal die andere berechnen. Also hier y-Achse mal x-Achse. Auf der x-Achse y-Achse steht Strecke pro Zeit durch Zeit. Und hier ist, also das muss man dann mal Zeit berechnen. Strecke durch Zeit mal Zeit, ja, das wird dann letztendlich Strecke selber sein. Strecke durch Zeit, das ist die Geschwindigkeit, mal Zeit, also das Zeit. Zeit kann man kürzen, es bleibt nur die Strecke, also beim Integral. Das ist die Einheit der y-Achse und der Einheit der x-Achse. Was sind das für Einheiten? Also für die Strecke haben wir jetzt hier schon steht da Meter, also das Integral wird Meter sein. Ah, es gibt doch ein Problem, die Zeit hier wird in Stunden gezeigt, Moment. Also in diesem Fall sollte man auch das hier ändern in Minuten. Oder umformen, das ist jetzt zu kompliziert, das in dieser Aufgabe zu machen. Ich ändere dann einfach die Angabe. Hoffentlich stimmt das jetzt einigermaßen. Wenn nicht, muss ich dann später wieder was ändern. Wie auch immer, ja, jetzt. Wo waren wir? Das Diagramm jetzt hier. Wie wird die mittlere Änderungsrate? Na, hier sind sie. Die Steigung, also, was sind die Einheiten? Wenn wir jetzt hier äh, für die Steigung äh, Meter pro Minute haben und für die Zeit. Die y, y Achse, Entschuldigung. Und für die Zeit äh, Minuten, ja das ist Meter pro Minute und das wieder nochmal pro Minute, wenn man sich gut mit Doppelbrüche auskennt, das ist dann so Meter pro Minute zum Quadrat. Pro Quadrat Minuten. Und für die Strecke noch einmal, Meter pro Minute, mal Minute. Das ist dann so, äh, so wie in diesem Buch hier, ja Meter pro Minute und dann das Ganze mal Minute. Minute kann man kürzen. Es bleibt Meter für die Fläche, also für das Integral. Gut. Und machen wir jetzt kurz noch Nummer 8. Oder wie viele sind sie noch? Ja, schon. Nummer 8. Das Diagramm ist nur ein Modell. Noch kurz lesen und versuchen. In diesem Fall müssen wir die äh, Geschwindigkeit nach 3,2 Minuten berechnen. Also 3,2 Minuten ist die Zeit. Also die x-Achse hier, da haben wir immer noch die R-Funktion, also wir müssen in der R-Funktion 3,2 für den x-Wert einsetzen und dann haben wir die Geschwindigkeit, weil das ein Diagramm der Geschwindigkeit ist, ja auf der y-Achse steht, ja die Geschwindigkeit machen wir es kurz und hier haben wir es, also in dieser Funktion haben wir den x-Wert, die Zeit durch 3,2 Minuten ersetzt ich habe das korrigiert jetzt, das ist Zeit in Minuten, ja, und das bedeutet jetzt hier, wird der Wert 3,58 Meter pro Minute sein, also auf der Y-Achse, das ist der Wert der Funktion, wir haben jetzt hier das X eingesetzt und dadurch haben wir das gerechnet, also den Wert der Funktion, also die Geschwindigkeit, und in diesem Fall ist die Geschwindigkeit 3,58. Was sind die Einheiten? Meter pro Minute. Ja? 3,58. Und was ist jetzt hier angegeben? 3,2. Wie viel Prozent mehr ist dieser Wert als der mit der Funktion ermittelte Wert? Das ist nicht mehr, das ist eigentlich weniger. Wie auch immer, wie viel... Das wird so also ein Minuswert sein. Aber auf jeden Fall, das ist der Vergleichswert. Also das wird 100 Prozent sein. Ja? Schauen wir noch einmal... wie viel Prozent mehr ist sie als, ja, das ist der äh, Vergleichswert, also 3,58, das bedeutet, wir müssen diesen Wert als 100 Prozent setzen und die Schlussrechnung für den Prozentsatz machen. Also, das wird die Schlussrechnung sein, ja, äh, der Wert der Funktion, den wir hier berechnet haben, wird der Wert am Anfang sein, 100 Prozent, und das wird eigentlich nicht mehr, sondern weniger sein. Und wie viel Prozent weniger? Also macht man die Schlussrechnung, dann bekommt man den Wert 89,39%. Prozent. Also 3,2 ist 89,39% Prozent von 3,58 Meter pro Minute und das bedeutet, das ist 10,61% Prozent weniger. Und somit haben wir auch diese Frage beantwortet und den Rest in einem anderen Video. Danke sehr.